Dafür den bei Kopf vom Kett und Licht weit Wie man in den Bildern sehe, kann ich widerstehen Wenn du mich immer niederlegst Wenn du mich immer niederlegst Heute, wir verpflichtet für die Kette Ich vermisse dich, auch wenn das Leben mein Bitte ist lieber. Dann Verbrechen an allen Neidern rechen U-Bahnhof warten und in der Sekunde die Chance nutzen Mit Opfern den Boden zu putzen Trage den Hudi, Anthrazit, Mercedes-Benz, Anthrazit Baller den Flow mit Volker Racho, mache Klack auf der Street Meine Schuhe sind limitiert, grau, schwarz, anthrazit Ich bin der Doktor von Doppel, oh. dass ihr wisst Rap ist der Schlampe, Bitch, jeder mir Ran, noch kann es nicht Ab und wie Huntel, Bitch, Vorsicht, bis Handel dich I'm so magic, da du bist eine Schande, mag ich dich Einfach zu krass für dich verstande dich Blut und Ehre, Maskulin ich attackier und die 1 inhaliere, Trage die 9 auf mein Trikot, wenn ich mit Kopf attackier Deine KV sind dann am Block, wenn ich die Fans animier Unter Teppich für den Stier Habe die Best überlebt mit ner tollwut Also besser geht die in Deckung, dann, wenn ich attackier Mit dem Kopf durch die Wand, wenn das Sound explodiert in der City mach ich Welle, wenn mein Vater randaliert Ich hab wie Ne gewartet Doktor, 500 PS in der Luft, Helikopter Alles oder nichts, gibt mir Tal oder Kopf yeah. Spreng Sie den Schädel so wie Zucker mit Vodka Damals noch in Käfig heute G, deiner Tochter Ich bin Kapitän, volle Fahrt aus dem Blocker Trikot Nummer 10, Rest in Peace, Maradona Alles für die Gs, Limousine von Hammer Ich hab bezahlt mit den Loch deiner Mama Du Spasta, Fresse, du Bastard Schuss in die Chatsa Damals noch in Käfig heute G, ich in Plaza Plaza